Wie kannst du sicher sein, dass du in die richtigen Werte investierst? Für all die, die glauben, dass sie nicht wissen, wie man richtig Aktien aussucht, ist dieses Video. Bleib dran, los geht's! Wie geht es, die richtigen Aktien aussuchen nach der Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Darum geht es in meinem heutigen Video. 10 minus 10 Regel ich möchte keine Aktie für 10 Minuten behalten, wenn ich sie nicht für 10 Jahre kaufe. Sie ist nicht von mir, von Phil Town. Was steckt dahinter? Die Aktienwerte sollten sehr gründlich ausgesucht werden. Das bedeutet nicht, dass ich, wenn ich diese Aktienwerte gekauft habe, dass ich sie in einem Monat nicht verkaufen werde. Die meisten Menschen glauben, dass sie die Aktien auf ihrem Portfolio nicht bewegen können. 10 10 Regel macht es einem Investoren einen ziemlich disziplinierten Investoren. Denn diese Regel zwingt mich dazu, die richtigen Werte auszusuchen, um Verlustrisiko zu minimieren. Was steckt dahinter? Kein Unternehmen kann Verluste einfach so einstecken, ohne sie korrigieren zu wollen. Das gleiche gilt auch für Unternehmensaktienkurse. Und das passiert immer wieder. Der Markt ist lebendig und das äußert sich auch an den Aktienkursen. Ich erzähle jetzt, wie ich die Unternehmensaktien analysiere. Neulich hat mir einer gefragt, welchen Wert würdest du mir empfehlen? Ich sagte, ich werde empfehlen den Wert, der zu deiner Strategie passt. Ja, klar, zu der Strategie passt. Aber welchen Wert kann ich jetzt kaufen, wenn die Kurse runterrutschen oder gerutscht sind? Leute, ich sage es immer wieder, dass die Strategie eine persönliche Sache ist. Ich habe eine Strategie, du hast eine andere Strategie. Die Strategie hängt mit Persönlichkeit zusammen, mit Interessen der Persönlichkeit, mit der Einstellung der Persönlichkeit, mit den politischen Überzeugungen der Persönlichkeit und mit Risikobereitschaft, mit Denkweise. Und deswegen ist die Strategie bei jedem Menschen anders. Jeder Mensch hat auch andere Begabungen und Zuneigungen. Und so ist es ganz entscheidend, danach auch die Aktienwerte in eigenes Portfolio zu holen. Nach, nach der Regel Nummer 1 zu investieren, bedeutet eine Gewissheit zu haben, dass man das Richtige tut eine Gewissheit zu haben, dass man in ein richtiges Unternehmen, das zu mir passt, auch investiere. Weil, was man mit Gewissheit auch sagen kann, wenn man nicht so handelt, dass man überhaupt gar nicht voraussehen kann, mit welchen Schwierigkeiten Unternehmen in Zukunft kämpfen wird, was sich dann auf den Großen spiegelt und wie man sich dann verhält. Und das beginnt auch schon im Vorfeld mit der Recherche über das Unternehmen, damit man sich damit besser auskennt. Wenn du eine Lieblingssote Müsli hast, dann machst du dir vielleicht Gedanken darüber, wie wird das hergestellt, wird das her äh, fair produziert, dass da keine Kinderarbeit aus der Kinderarbeit generiert wird, dass gute Bedingungen, Arbeitsbedingungen für Menschen vor Ort sind, dass die gute Löhne bezahlt werden, dass ähm, wir sehen die Lieferketten bei dem Unternehmen aus, in welchem Regal findet man die Produkte von diesem Unternehmen und und und und und. Also wenn man das in Erfahrung bringt, dann schließt sich eine ganze Welt auf, womit Unternehmen lebt, produziert, verkauft, etc. Das sind alles sehr interessante Fragen. und Je mehr du dich diesen Informationen näherst, begreifst und reinwächst in diese Materie, desto klarer wird es, dass du dieses, dieses Unternehmen sicher kaufen kannst oder eben nicht kaufen kannst. Auf jeden Fall kannst du sicher sein, was kannst du verstehen, was gehört zu dir, was spricht in dir an und was gefällt dir überhaupt auch gar nicht in der Hinsicht. Wenn man sich ausführlich informiert hat über das Unternehmen, dann entsteht eine Beziehung. Und diese Beziehung ist ganz entscheidend, auch für deine Entscheidung für Aktienkauf, Aktienhalten oder Aktienverkauf. Dann so gewinnst du eine Annäherung und eine Gewissheit und ein Interesse dafür, dass auch zu dir passt. Warren Buffett sagte ja, nicht umsonst den Satz aus der Bibel, da wo dein Herz ist, da aus auch euer Schatz. Damit ist natürlich dieses Interesse gemeint und diese Verbindung mit dem Unternehmen. Und das kann nur entstehen, wenn eine Beziehung so auf der Wissensebene entstanden ist. So, jetzt wird es aber interessant, die Frage zu beantworten, wie finde ich überhaupt etwas, nicht jedes Produkt, das ich nutze, ähm, das dahinter ein Aktienunternehmen steht, also eine AG. Und dazu gibt es eine kreative Übung. Du malst dir drei Kreise auf, die ineinander greifen. In einem von den Kreisen schreibst du deine Leidenschaften auf. Alles, was du liebst, was du gerne machst, in, nicht in der Bewertung ähm, vom Tun, sondern in der Bewertung vom Mögen, also freizeitmäßig auch. Was du gerne in der Freizeit machst, was du gerne tust, was ähm, unter dem Bereich leidenschaftlich kommt. In das zweite Kreis schreibst du Geld auf. Wofür gibst du Geld aus, was kaufst du, was kostet dir Geld und auch deine Einnahmen, wovon du Geld verdienst. Und das dritte ist, schreib deine Talente auf. Schreib auf, was du gerne, was du kannst. Ob das Fotografieren ist, ob das Kochen ist, ob das Backen ist. Und jetzt schau bitte in die Kreise hinein und in den Wörtern, die du aufgeschrieben hast. Sehe ein Unternehmen, das du kennst, das mit dem Wort zu tun hat. Oder eine Branche, die damit zu tun hat. Und du wirst es besser wissen als ich oder irgendwer anders, was du meinst. Und du wirst es schneller finden ein unternehmen, dass Aktien auf dem Aktienmarkt handelt. Und das hat mit dir Leidenschaft, mit dem Talent und dir persönlich zu tun. Sobald du das rausgefunden hast, dann kannst du im Internet nach diesen Unternehmen schauen. Du kannst bei MSN Money oder auch bei Finanzen.net einfach das Wort eingeben oder wenn du schon weißt, ein Unternehmen auch angeben und schauen weiter, wie das Unternehmen steht, wie die Aktie heißt, welche Nummer sie hat, und wie die Aktienentwicklung steht für dieses Unternehmen. So, sobald du diese Übung gemacht hast, dann hast du auch schon ein paar Aktienwerten für dich zu engere Wahl in Betracht gezogen. Das war's für heute mit meinem Video. Like es, teile es, abonniere meinen Kanal und ich wünsche dir viel Erfolg beim Aussuchen deiner Werte und wir sehen uns demnächst im neuen Video. Es geht weiter mit der tiefen Recherche über die Aktienwerte. Heute, die heutige Lektion war ja nur erst der Anfang. Und denkt daran, verliere kein Geld, ist mein Motto. 10 minus 10 Regeln bedeutet, keine 10 Minuten Aktie halten, die ich nicht für 10 Jahre behalten kann. In Janel. bis dann!